Wenn Ihnen das Thema gefällt, können Sie dem Sender auch helfen, indem Sie uns einen Kaffee Ciao. mit PayPal. Ciao. voglicht der Kanal zu crescere und zu migliorieren, können Sie auf den Link, Kreuz in der Beschreibung des Videos caricatur. Passt eine piccola Donation, auch nur un caffè Café. Grazie, e buona visione. Guten Tag, liebe Freunde. Heute lesen wir das Buch des italienischen Theologen Walter Binni, Primere Cristologie, weiter. Erster Teil, die Sinaitische Teofanie. Kapitel Exodus 19 bis 24. Diese Kapitel sind das zentrale Teil des Buches, das von den Alexandrinern Exodus genannt wurde, und werden allgemein als sinaitische Theophanie bezeichnet. Diese wird zwischen der Auszugflucht aus Ägypten mit dem Übergang in der Wüste und denselben Aufenthalt auf dem Berg Sinai eingefügt, die sich bis zu dem Buch Numeri 10, 11 erstreckt. Der Abschnitt Exodus 19 bis 24 heutzutage ist so strukturiert. Kapitel 19, Verse 1 bis 2 Angabe der Reiseroute, das heißt Ankunft zum Sinai. 3 bis 8 Dialog zwischen Jahwe, Moses und Kinder Israels und Verheißung des Bundes. 9.15 Vorbereitung des Bundes. 16.25 Theophanie am Sinai. Kapitel 20, Verse 1 bis 17, Verkündigung des Dekalogs, das heißt Zehn Gebote. 18 bis 21, Abschluss der Theophanie. Kapitel 20, Vers 22 bis Kapitel 23, Vers 19, Der Kodex des Bundes. Kapitel 23. Verse 20 bis 33, Bund und Verheißung des Landes. Kapitel 24, Verse 1 bis 18, Ritus des Bundes. Die Zusammensetzung des Abschnittes hat die Zeichen, die sich völlig von der deuteronomischen Tradition unterscheiden und kann in einer parallelen Tradition identifiziert werden, konventionell Javisten und Eloisten, Redakteur genannt die durch das Sammeln alter Gesetzestexte sie in den mosaischen Zyklus des Exodus und um einen Ort genannt Berg Sinai laziert. Tatsächlich, wenn in Exodus Kapitel 19 bis 24 das Erzählbild von Javisten und Eloisten-Redakteur gegeben wird, die Gesetzestexte, das heißt Dekalog, Exodus, 20 Verse 1 bis 17 und der Kodex des Bundes Exodus 20 Verse 22 bis Kapitel 23 Vers 33 greifen die nördliche Eloisten Tradition auf, wenn auch mit Integrationen vor allem in Dekalog. Wie für die anderen Traditionen, Jüdischen Tradition präsentiert einen Kodex genannt Ritual in Exodus 34. Verse 10 bis 27 Deuteronomium-Tradition schlägt sowohl einen Dekalog in Deuteronomium 5, 6 bis 21 als auch einen Kodex Deuteronomium, die Kapitel 12 bis 26 vor. Während priesterliche Tradition greift sowie verschiedene und weit verbreitete Dekaloge vergleichen mit Levitikus 19, als auch den Kodex in seinen verschiedenen Kodexen und Ritualen auf. Und noch mehr stellt den letzten Redakteur des Textes dar, der genau das benutzt, was in anderen Traditionen bereits überliefert wurde. Kapitel 19. Es ist ein Schlüsselkapitel, da es die Ankunft auf dem Berg Sinai nach der Überquerung der Wüste umreißt, bevor es wieder bis zum verheißenen Land so überquert wird. Es ist ein komplex und abwechslungsreich, eben weil es aus einzelnen Traditionen besteht und außer theologisch-religiösen das historisch-geografische Bild der sinaitischen und mosaischen Gesetzgebung darzustellen versucht. Von diesem Zeitpunkt an beginnt eine ungewöhnliche Struktur der Dialoge, die Moses als Protagonisten sehen in dieser so definierten Sinaid-Tradition findet sich jedoch eine gewisse Aporie, auch in Bezug auf unser Thema. Warum sinaitische Theologie im Pentateuch so weit verbreitet und außerhalb des Pentateuch selbst im Rest der biblischen Literatur so schlecht vertreten ist? Welche Konsistenz kann die gleiche sinaitische Tradition an sich haben, an ihrem Ursprung und vor allem wann und wie sie begann und von welchen Daten inspiriert wurde und in welchem Verhältnis kann man sie mit dem großen legislativen und kulturellen Komplex mehr als überlieferten, des Pentateuch selbst platzieren, was sind die Gründe, die zu einer so breiten Entwicklung der sinaitischen Tradition geführt haben, Gibt es eine Datenübertreibung? Um diese Aporie zu überwinden und bevor mit unserer Analyse zu beginnen, in der Regel wurden zwei Arten von gegensätzlichen Antworten gegeben, die darüber hinaus die beiden grundlegenden Ansätze der modernen Exegese und der biblischen Geschichtsschreibung bezeichnen. Eine traditionelle, zum Beispiel, Devo denkt, dass die sinaitische Tradition sich nach den entsprechenden Ereignissen entwickelt hat, aber dann verschwand sie mit der Besiedlung im Land kanaan und der Gründung der Monarchie mit der relativen Vorherrschaft von Sion jerusalem Die andere, neuere, neigt dazu den Aufstieg der Literatur über den Sinai, in der exilischen und nachexilischen Epoche als Folge der prophetischen Literatur und auch des deutero Jesaja buches zu sehen, die sich genau auf einen neuen Exodus bezieht, außerdem durch die Bestätigung der Theorie über das kultische und nicht richtig historische literarische Genre des Sinai-Events bereits zu der Zeit von Red und Norse. Unserer Meinung nach bezeichnen diese Lösungsformen und ihre sich selbst anbietende Art Vereinfachungen und Annäherungen, die dem biblischen Text eine reduktive Interpretation verleihen. In der mehr aktuellen Theorie zum Beispiel offenbart die nachexilische Tradition keine ausreichende Unterscheidung zwischen der Bildung einer Tradition und ihrer schriftlichen Abfassung oder Redaktion. Es scheint uns so, dass es vor allem am modernen Konzept des Autors und seiner Art, die Literatur zu produzieren, liegt, die in der Antike anders war. Und so, so wie in erster Theorie als auch in dieser, ist die synaitische Tradition selbst als Einheitsblock konzipiert und nicht als ständiger Neuvorschlag, einer müdlichen und schriftlichen Tradition, die sich an der Erfahrung einer Gemeinschaft und von Erinnerungen an Ereignisse und Personen orientiert und davon inspiriert ist. Ereignisse und Personen, die ihre eigene Geschichte bestimmt haben und sie auch in wechselnden Situationen weiter beeinflussen. Das kulturelle Klima, von dem wir glauben, wenn nicht das Primäre, dann sicherlich diejenige, die die Struktur der letzten Redaktion am stärksten beeinflusst hat, so wie es bis heute erhalten wurde und tiefe archaische Wurzeln hat. Zur Analyse des gewählten Textes. Die Perikope ist im Wesentlichen in drei Teile unterteilt. Ankunft zum Den Sinai, Verse 1 bis 3 Vorbereitung des Bundes, Verse 3 bis 15, Theophanie, Verse 16 bis 25. Die drei javisten, Eloisten und priesterliche Traditionen wurden auch in diesem Kapitel vertreten, obwohl die ersten beiden zur Tradition von javisten und Eloisten Redakteur verschmelzen und priesterliche Tradition stellt in der Tat auch den letzten Redakteur dar. Wir werden später feststellen, dass während komplexer und problematischer Struktur der Dialoge diese nicht standardisiert wird, wie es bei der deuteronomium tradition geschehen war, so den Wunsch anprangern, die ursprünglichen archaischen Spuren des henotheismus und der falschen Monolatrie zu erhalten. Wir stellen unserer Übersetzung vor, und stellen dabei innerhalb des aktuellen biblischen Textes die mögliche Segmentierung der verschiedenen aufgezeigten Traditionen fest. Diese sind Eloisten, Jawisten, deren Edakteur und priesterliche Tradition. Gerade diese problematische und komplexe Struktur hat unsere Aufmerksamkeit erregt, ebenso wie in der Übersetzung eine deutliche Anomalie zwischen den betreffenden Themen zeigt. Priesterliche Tradition, Vers 1 Im dritten Monat des Auszugs der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an diesem Tag in die Sinai-Wüste. Sie verließen Refidim und kamen in die Sinä-Wüste. Jachwisten-Tradition Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. eloisten tradition Israel lagerte dort gegenüber dem Berg. Dritter Vers Mose stieg auf den Berg Gottes. Jachwisten und Elohisten-Redakteur Und Jahwe rief ihn vom Berg und sprach. So wirst du zu Jakobs Haus sagen und den Kindern Israels verkündigen. Hast du gesehen, was ich Ägypten getan habe und wie ich euch auf Adlerflügel hob und euch zu mir führte? Jetzt, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein Eigentum sein, denn meins ist das ganze Land.» Ihr werdet für mich ein priesterliches Reich sein, ein heiliges Volk. Dies waren die Worte, die er den Kindern Israel sagte. Moses kam und rief die Ältesten des Volkes und reichte ihnen all diese Worte, die Jahwe befohlen hatte. Und das ganze Volk antwortete zusammen und sprach, Wir werden alles tun, was Jahwe gesagt hat. Moses brachte die Worte des Volkes zum Jahwe zurück. Jawisten, priesterliche Redakteur, Vers 9 Und Jahwe sagte zu Moses, Siehe, ich komme zu dir in einer großen Wolke, damit das Volk auf meine Worte, die ich dir sagte, höret, und auch für immer dir treu sei. Und Moses verkündete Jahwe die Worte des Volkes, Priesterliche Tradition, Vers 10 Jahwe sprach zu Mose, geh zu dem Volk und heilige es heute und morgen, dass sie ihre Kleidung waschen. Und seid bereit, am dritten Tag, den am dritten Tag Jahwe vor das ganze Volk auf dem Berg Sinai kommen wird. Setze die Grenzen um das Volk und sage, achten Sie darauf, nicht auf den Berg aufzusteigen und seine Seite zu berühren. Wer den Berg berührt, wird sterben. Keine Hand wird ihn berühren, denn solcher wird gesteinigt oder durchbohrt werden. Sei es Tier oder Mensch, wird nicht leben. Wenn das Horn bläst, werden sie den Berg hinaufgehen. Moses kam vom Berg zum Volk herab, heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu dem Volk, »Seid bereit am dritten Tag, nähert euch eine Frau nicht.« in Tradition, Vers 16 Am dritten Tag am Morgen gab es Donnerblitz und eine dicke Wolke auf dem Berg und ein sehr lautes Hornschall. Die Leute, die im Lager waren, hatten Angst. Moses brachte das Volk aus dem Lager, um Gott zu begegnen, und sie blieben unter dem Berg.« Ihr wisst in Tradition, Vers 18, der ganze Berg Sinai rauchte, weil Jahwe mit Feuer auf ihn hinabgestiegen war, und sein Rauch wie der Rauch eines Ofens aufstieg. Der ganze Berg zitterte sehr. in Tradition, Vers 19, der Schall des Horns klag immer lauter. Mose sprach und Gott antwortete ihm mit Donner. Ja, wisst in Tradition Vers 20. Jahwe stieg auf den Berg Sinai zum Gipfel des Berges hinab. Jahwe rief Moses und den Gipfel des Berges. Jahwe rief Moses auf den Gipfel des Berges, und Moses stieg hinauf. Priesterliche Tradition, Vers 21 Jahwe sagte zu Moses, komm herab, um das Volk zu warnen, sich nicht gegen Jahwe zu wenden, viele von ihnen würden fallen. Und selbst die Priester, die sich Jahwe nähern, sollen sich selbst heiligen, damit Jahwe nicht gegen sie aufbricht. Moses sprach zu Jahwe, das Volk darf nicht auf den Berg Sinai hinaufsteigen, weil du uns gewarnt hast und gesagt hast, setze die Grenzen auf den Berg und heilige ihn. Jahwe sprach zu ihm, geh, komm herab und du mit Aaron werdet hinaufsteigen. Die Priester und das Volk werden sich nicht wenden, um zu Jahwe hinaufzugehen, damit ich nicht gegen sie ausbreche. Und Moses ging hinab zu dem Volk und sprach zu ihnen. Aufgrund unserer Klassifikation der Traditionen ist es möglich, eine wahrscheinliche Entstehung des aktuellen Textes in seiner endgültigen Fassung der priesterlichen Tradition in später nach exilischen Epoche zu vermuten. Die allgemeinen Kriterien, die die Aufteilung der Traditionen bestimmen, sind ihre literarische und lexikalische Affinität und narrative Kohärenz im selben literarischen Kontext wie in diesem Fall der Pentateuch.